Oh, hi und willkommen. Mein Name ist Aníbal P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Und das Ding nähert sich immer weiter an mich heran. Und ja, fragt ich bestimmt, warum ich jetzt wieder am Anfang der Route bin. Ja, weil ich bin noch mal kurz im Pokémon Center zurückgerannt und habe meinen Little Tox zu Big Tox umgetauft. Und ja, damit bin ich jetzt ein bisschen zufrieden. Und ja, jetzt sagen wir, wir mussten ja sowieso noch hier und da ein Orte noch erkunden ich wollte schon sagen hier kann man doch bestimmt runter wir haben ja sowieso noch nicht jede Eck hier abgegrast hier zum Beispiel so ein Aushaupfull zeichnen dingen ist da was neues 1 ein Zwirlicht komm fangen wir ein bisschen so gefühl ich habe das nötig du sei nicht level du bist mal ausnahmsweise nicht voll hoch gelabelt. abschlag haut das ding wahrscheinlich voll weg ne? aber mein glück nicht Oh sehr gut. Gegenstoß. Oh Oder dürfte nicht so viel Schaden machen, ne So. Also, dann ich, muss Pokémon fangen, einfach um zu leveln. Dann machen wir es jetzt mal. Hoffentlich dauert das nicht zu lange. Sehr gut. Genauso muss das ablaufen. Jetzt haben wir eine Minute gebraucht, um ein Pokémon zu fangen. Genauso muss das. Und ja, Gut, und ich will dieses schlanke pokémon mal hier finden. Es sieht so ein nach so einem Pokémon aus, dass ich vielleicht mein Team an will. Man sagt, suche nach sich unartige Kinder und versteckt sie nachts an einen unbekannten Ort. Ja, haha. schon wieder voll creepy Pokéz-Eintrag von einem Geist-Pokémon. Was? Ist aus dem Boden ausgeschossen. zu den gesehen. So, ich kriege ich doch wahrscheinlich sowieso nicht gefangen. Nee. Ja, ich kann wahrscheinlich wieder nicht von dir flüchten, weil es war die Poké ein pokémon dick noch verkackt mal stark. Ich würde sagen, jetzt wo war hier Pokémon fangen, damit nicht so weit noch mal passiert. Würde ich sagen, nehmen wir Kuro an erster Stelle, weil der hat Angsthase. Er kann so schnell wegrennen, so könnte er gar nicht gucken so schnell. Ja, hier haben wir haben mal so ein Auszeichen bitte eins und da schon wieder eins so. wir sehen was diese schlange wesens vom typ ist du bist nicht die das insekt die schlange keine insekten du bist nicht das Viech, weil ich suche warum ist alles irgendwie ach ja ich habe mal dings beigemacht schaufler du bist doch bestimmt stahl ne? also manchmal mal den hier blum, blum, blum. Und ja, guck mal mal. Okay. Und versuchen wir mal Stand brauche. daneben leben. Oh Gott, knapp. Jetzt wollte ich irgendwie Donnerwelle oder so. Jetzt sehe ich irgendwie so den ersten Nachteilen Wangen ob ich meine nur mal Schaden und paralysiert garantiert, aber aber er macht keinen schaden und das wäre jetzt für diesen moment hier besser so wir haben das Viech gefangen gut weißt du, so muss das gehen wir fangen wir schwächen fangen fällig genauso muss das käferstahl es liegt seine eier im hintersten winkel des netzes wenn es vom in frass bedroht wird wird es sich mit seinen kräftigen kiefern das aber verloren weil von die fast ist glaube ich feuer ne? so, dieser ameisen man hat aber jetzt keine ameisen wäre jetzt kein ameisen oder doch das spiel macht schon wieder nicht so wie ich will das war man im wasser ich bräuchte mal ein wasser pokémon ja vielleicht nicht schlecht ne was vernünftiges mit so ein gard raus Kappe. fast Das also von Kuro wirkt. Hat man noch zweimal reinpacken. Unsere Angel. Jetzt es geht. Respawn sogar. Da muss noch die TM, die muss ich mir auch noch holen. Komm her. Ja okay, kein Bock mehr. Ich immer zu lange. Dann sind wir wieder und ja. Cabrador, Level 28. Aber entwickelst du dich nicht? Was stimmt eigentlich nicht mit dir? Ich will eigentlich nur diese Schlange einmal. Ich will mal wissen, wenigstens wissen, was für ein Typ ist. So, komm mal her. Wer ja Dinge noch nicht irgendwie vorgestellt haben und das hat sich hier irgendwie befindet, ne? Hippopotas. ne? Darauf habe ich jetzt schon keinen Bock. Deswegen haben wir Kur an erster Stelle. Wir gehen mal wenigstens mal weiter. Ja, aber ja, ja. Okay. ich habe gefangen. Ne? Ich hab meine, diesen Part gefangen oder im letzten Part. Angst habe du ja auch ein Item mit dem man irgendwie garantiert flüchten konnte. Rauchball oder so und ich ja nicht in Kiel oder so kaufen. Oder irgendwie so ein Rauch, der mich irgendwie flüchten lässt. Na ja gut, kommt schon. Ich man sechstes Pokémon-Mitglied langsamer finden. So, hier, dich haben wir noch nicht angesprochen. Was mit dir? Hallo, mein Name ist Petra Fakt. Ich erforsche Fossilien. so soll in einem Grund bestehen, die Fossilien, die man in galafen entweder nur aus einem Oberkörper oder einem Unterkörper. Man kann diese beliebig zusammensetzen und den Pokémon zurückverwandeln. Niemand weiß, warum das möglich ist. Welcher fahren wir durch sie mehr darüber? Die Fusionen von Pokémon funktionieren okay. Deswegen habe ich zweimal die gleichen bekommen. Ich muss halt mit den anderen zusammensetzen. Warum hast du zwei verschiedenen farbige Schuhe? Okay, da oben konnte man schon schon zur Stadt gehen. Ne? Also ist das knack Knackleon. Die Unterentwicklung von eins meiner Lieblings-Pokémon. Die Weltra. Kann wir ja mal versuchen. Zu fangen wenigstens. Gott. Das war sehr gut. Warte mal, kann ich nicht jetzt überhaupt fangen? Das wird nichts nein macht das nicht flora jetzt mal dich mal ein bei dir ist das halt nicht sehr effektiv aus dem kampf Flora, sich hoch ein ich sie einwechseln oder synthese einsätze wobei fliegt BS. Yes wurde gefangen. Cool. Und big talks hat aufgeleppelt. Und jetzt kriegt er auch vernünftige Werte. Toxin. Ja, das kann man mal machen, ne ich sogar bereit, irgendwie Fassade oder so springen zu lassen. Und Toxin kann sehr nützlich sein. Der Bau, den es sich für die Wüste errichtet, ist Trichterförmig. Es wird einmal hinein gibt es keinen kommen. Fällt es einmal hinein gibt es keinen kommen. Krass. <lacht> Extrem. Lichtlehm. Verlängert die von Reflektor. Kam hm. schon. An. Kann jetzt mal hier so, ein, so eine Schlange auftauchen. Ja wollte ich eigentlich auch noch nicht, ne? war erscheint. Ja wie ist alles weiblich, weil ich hier beim Weg glaube. Ich weiß nicht, was du von ein Typ bist. Ich glaube nur Pflanze, oder? Noch ein Angriff und du sollst auf rot HP sein, ne? Ich bitte dich hat immer so einen Blick irgendwie so drauf. So ich bitte Sie, das hat doch keinen Zweck gegen mich. Gott, vielleicht voll Glück jetzt hier. du ja spezial. Gott, stimmt, Käfer. Ah ja okay, aber natürlich war natürlich Volltreffer. Komm, geh rein kampf beendet so muss das siehst kam hier auf rot reduziert schon kann ich alles fangen mit mit leichtigkeit es erzeugt laute die dem klang von markas ähneln und weiß sich vorgepuckt man mit flotten rhythmen vom leib zu halten so aber will ich doch nur dieses eine Pokémon hier mal sehen? Gibt es jetzt einfach hier nicht? Laufen also erscheint das überhaupt nicht hier? Ne? Ich verschwinde von meiner Zeit, dann bereiche nicht irgendwie nachgucken. Im Pokédex, ich immer... aber die sind irgendwie nie in den Orten, wo ich gerade bin. So, da warum wird mir hier warum? Warum wird mir ausgerechnet von da jetzt angezeigt weil ich also irgendwie voll blöde gemacht wenn ich irgendwie hier hingehe. liste nee. na warum wird mir nur von der ich kann das nicht ändern warum nicht Mit mir in dem Gebiet gerade angezeigt, was alles ist, weil ich will hier sehen, was hier so rumläuft. Da bist du ja, Salanga, ja das mich wenigstens gucken, was du bist. Sternschauer, der hat der ich für ein Typ sein Boden, hat du jetzt nicht viel aus, das macht mir schon Sorgen oder auch erst level 28 kommen nee, kommen nee, komm. kein krit oder so danke so, komm her so und nicht boden ja dann kann ich kurz vom team verabschieden vielleicht mal schauen solange ich noch nicht ich habe noch sechs pokémon also ich habe noch nicht sechs schlangen okay cool also ich habe noch nicht sechs team pokémon also Kuro kann noch im team bleiben aber wenn das ding unlicht ist dann wahrscheinlich nicht mehr <lacht> irgendwann sich noch mal was ergibt so und wir haben das ding gefangen wir sei gut Wir sei irgendwie ein vernünftiger typ boden okay du kannst doch im team bleiben den sand den es beim graben von löchern verzehrt speichert es in einen beutel in einen hals dieser kann bis zu acht kilogramm sand aufnehmen Wie äh... wieder nicht das ding also nicht erst mir eingefallen ist, ist irgendwie jafar von aladdin konnte ja auch mit ne? dingen verwandeln ne? ähm... Also was hier? Ja, aber ich möchte, ich möchte nicht immer so so eindeutige Namen. Haben, ne? Das ist immer ein Problem. Ähm, ich nenne dich ähm, eine Bodenschlange. Wie kann man eine Boden? Äh, eine Bodenschlange. Bodenschlange. Äh, Äh, schlange sind Reptilien, ne? Ne, doch. Mal mal Amphibien sind. Äh. Keiner ein rap keiner ein Rap. Reptop. <lacht> Was weiß ich. So. Wunscherfahrung ist irgendwie auch klug gewesen. Ich sag so, so. Dann zeig mal. wie sagt mir du entwickelt sich außerdem noch ne wäre sehr gut Dingen das Dingen äh, Ding? da ja, unser Team Moment ist komplett Expedierer ist das pokémon freist im von staatsproblemen cool Und du bist neutral bis ernst, ist ganz schnell unterwegs. Cool. Warum nicht? Äh, gut. Haben wir unser Team komplett. Ob es so bis zum Ende des Spiels aussehen wird, weiß ich nicht. Aber... Moment, warum nicht? Ne? Äh, ich möchte mal gucken. okay hier ist noch platz also vielleicht entwickelt sich der teil wäre natürlich sehr cool oder oh, dann willkommen im team fürs erste Reptor. so jetzt müssen wir erstmal hier zur nächsten stadt gehen so ich habe das was ich wollte in dieser route kommt jetzt das habe ich jetzt nicht gesehen oh, du bist Milza. Ja, mein Gott, ist das Ding groß. Äh, ich muss sowieso Pokémon Center hingehen, weil mein Team voll im Eimer ist. Hm. Ähm, ja. Ich glaube, du bist nur Drache, ne? der Gesichtsausdruck hm. ähm, ja du bist weg äh. was ich hier ja, Flora ist defensiv ausgerichtet oder so überlegt gerade diese eine Frau die uns gerade begegnet ist diese alte Dame ne? also Freunde letzten Part aber Gott. Jetzt war noch ein Pokéball. wenn ich dann flüchten war glaube, ich habe schaffen. Warum sind natürlich auch Level 33? Hallo. Also, die Schlange hier begegne ich. Die 28. Naja, aber wenn ich... Kommt das Viech um Ecke? Ist Level 33. Warum geben die mir eigentlich die Option, das immer zu machen? Das funktioniert irgendwie nie. So. Ja so macht man das. Immer wenn Pokémon KO geht, ne? wenn man die Auswahl hat. Möchten sie weiterkämpfen oder flüchten? Und du drückst einmal flüchten, ne? Das funktioniert nie. das schon mal aufgefallen? Das, ist, das funktioniert nie. Ja, okay. Wenn wir schon im Pokémon Center gehen, dann kann ich auch gleich gucken, weil ich Raptor alles für Attacken beibringen kann. Ich hoffe, Schlangen sind Reptilien. Schlangen sind Reptilien, oder? Raptieren sind Exen, ne? Egal, der Name ist. soll jetzt nicht so eine riesige Anspielung an, sein, aber heißt jetzt trotzdem Raptor. Guckt euch das Team von Verlierern an. So, ähm, TMs mindestens die nächste stadt erreichen, du kannst bestimmt schaufler lernen ne? aber wir Sandgrab, kannst du eigentlich vertacken ganz schlanken den ganzen schlangen ne? blick kopfnuss Dampfwalze. du bist physisch du bist physisch ausgelegt Boah, du hast voll Kackwerte. ich hoffe da ändert sich sind eigentlich gar nicht so schlechte Attacken, was er da drauf hat. Könnte schlimmer sein. Schaufler, ja. Also könnte schlimmer sein von den Attacken, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin. nach im Pokémon Center habe ich noch irgendwie Pokémon auf so Pokejobs geschickt. diese TM, wie komme ich zu dieser TM? Ich weiß es nicht. Hm, Habe ich jetzt an erster Stelle... Ja, wie wäre es, wenn wir das nicht machen? Und wie wäre es, wenn wir dir ein Item geben, das irgendwie Überlebbarkeit hier erhöht? Von dir. Ah, Muskelband. Also was hier? Was soll's? Oder das ist eigentlich voll dämlich, weil wir definitiv wahrscheinlich nicht angreifen werden mit dem der, mit dem Teil und erstmal nur so rein und raus wechseln lassen. So. Das war ganz ehrlich, wie komme ich dahin Ach, Hier ist eine Leiter. Ne? Ich will sagen, wir haben fast jedes Pokémon hier, ne? Außer Milza. Sag ah, ich mit Milza, das ist ein Drachen-Pokémon. Spiel noch nicht easy mode hallo Den Ding würde ich irgendwie alles weghauen Habe ich so gefühl wenn ich halt entwickeln würde, oder ist jemand als ein Bärenbaum? Möchtest du ihn schütteln? Ich möchte ihn schütteln. aufhören okay ähm, nein oh, ich, jetzt habe ich noch nicht dings äh, ich wollte eigentlich mein raptor ja in erster stelle packen kerstin Joey test du du bist dieser andere ja war wow, halt direkt das perfekte pokémon ah, den kampf pokémon habe ich auch nichts leider also, Big Talks, ja, Big Talks, der geschafft hat. Ja, es gibt der hat die meisten AP von allen meinen Pokémon, aber ja, klar hat der Teil eben irgendwas voll stark entwickelt, hat, ey. so schwach wie das war. Vor allem Big Talk sieht auch irgendwie aus, als wäre er irgendwie so ein Anime-Charakter. Ja, hätte so wohl gerne ne? aus hier. Ey. Ja, wissens kommt jetzt rapto mehr erfahrungspunkte weil er am kampf teilgenommen hat ne? so wie es sein sollte ein Volltreffer. Ja, noch mal toxin falls du uns hier wieder wie blöd ja auswechselt kann man dich wenigstens damit hier Geltung. Da tut nicht so viel Schaden machen, weil ich nicht angegriffen habe. So. Ja, mal mit denen hier versuchen. Bestimmt bestimmt eine niedrige Spezialverteidigung. Ja, ist klar. Oh Gott. wechseln war. Igne, versuch mal. Obwohl Flora wäre eigentlich auch nicht schlecht gewesen. Na, der 34. Ja, du, tust dich nicht entwickeln. Ah, der wechselt schon wieder ein jetzt. Ne? Boah. Zum Glück habe ich Toxin draufgepackt. Ja, ist klar. Danke. auch damit das bestimmt nicht mein neu gefangenes schlank pokémon hier ein ja, flora die ganze zwingen zum auswechseln wie du willst weil die kann sich hochheilen wieder er ja, kann auch flora ist das einzige weibliche pokémon ne? mein team Boah. ja nun ja, jetzt gleich und pass auf weil sie so ein Kampf nur und schon ist wieder alles drunter und drüber Level 34 ja auch Level 32 ja du dein Pokémon ab du so eine Schafft kommen wir gehen dass mein Mund jetzt taub ist hat okay ich jetzt keinen Bock zu lesen Kampf war zu nervig jetzt glaube ich die TM gewesen, ne? Nö. Dreck. Na Jetzt so trainiert. TM kannst du so oft einsetzen mit du willst Pokémon mit TMs attacken unterschiedliche Typen bei. Hat es gegenüber verschiedene Punkte, kampf einen Vorteil. Kannst du nur einmal einsetzen. Ey. Wenn du bemerkst, du hast so gut wie gar keinen Fortschritt gemacht in diesem Part. Der Part wird nicht aufhören, ehe ich nicht die nächste Stadt erreiche. So viel ist schon mal klar. Und nachdem ich hier alles erkundet habe, ist das schon mal so weit von klar ja So, was ist hier noch? Oh, Kommt so oder so, hier so. Stahlflügel. Ja, ich habe keinen Flug-Pokémon. Okay. wer wer habe ich gesagt salanga erscheint weil man sieht auch aus wie so ein depressives teil Kuro denkt sich nur so ich verstehe dich ich war auch mal so und dann habe ich dann habe ich mich in einen surfer wandelt. Und jetzt bin ich badass. Ja, hatte ich jetzt hier alles erledigt. Ja, ne, da also, ist die Stadt schon. Das heißt, wir haben unser Ziel erreicht. Also, ein Start von Pokémon dick da durch ihr einfaches Design waren sie leicht zu errichten. Ja, auch die Unterseite, hm. oh, das ist ein Bronze Song. Das ist die Arena oh, Kampf. Sehe ich gerade, Passberg, eine Gebirgsstadt, die dank ihrer antiken Wandmaterial gibt, die, die ist ein Wort so Kampf? Nein, Und vielleicht ja. Also, wir haben zwei Bogen, mal die Watt dagegen ausrichten können. Gegen Kampf, das, ist, das wird die Hölle. Allein der Weg zu dieser Stadt war schon ein Erlebnis für sich jetzt wohl erst ist die antike geschehen mit eigenen augen zu sehen mohaha oh, wandmalereien mal rein der antiken steht übrigens etliche touristen in der stadt ich sag mir jetzt schon eine ganz weile lange zu nutzen die antike antikische hat mich vollkommen in den bann gezogen waren liegt das wohl okay. eigentlich sind meine pokémon diejenigen die hier oben ihre übungen durchziehen ich tue so als würde ich was machen war sein training in die berge zu kommen was für ein disziplinierter schwarzgurt Hey, ich habe so vieles über den Dingern von diesen Dingern. nicht teile diesen Überfluss gern mit dir. Was von den Vogelfossilien herstellt jetzt fossil als Urzeichen Pokémon, das aus vorzeitige vorzeitig die Lift flog, wie es zur Lebzeit aussah, ist ein Rätsel. dir mal, was tolles über Fossilien auf Route 6 hält sich ein Professor auf die Fossilien wieder im Pokémon zurück verwandelt. Wenn du hinter verschiedenen Fossilien her bist, dann sollst du ihn naturzone durch Forsten oder die Buddelbrüder dort um Hilfe bitten. Ah. so Ich habe jetzt zwei, kann ich jetzt irgendwie was damit. Machen, wenn ich die fusioniere oder so, Warte mal, was habe ich für Teil noch? Ich habe Vogel und äh, ja, wir sind die Dinger wieder alle. Ne? Ja, Fossil, keine Ahnung, ja, wenn den Part sowieso jetzt. Also, können ja, vielleicht noch mal. Ja, also, zwei Stände gesehen, vielleicht möchte aber gut kaufen. Hm? Mal schon. Ich brauche unbedingt mal ein Wasser-Pokémon, glaube ich. Äh. Du. Komm, Interesse an unserer einzigartigen Waren? Heutiges Angebot, morgiges. Ich das ganz besonders. Ein Angebot eine Flinkklaue. Äh, ja. 3000 ist auch gar nichts. Flinkklaue. Das ist das erste Item, was du was hier in Dingens gold und silber noch brauchst du sonst noch was als gattlauf habe ich das nicht so eine rissige kanne okay cool hey, das taschen ein bisschen wenn du mir im lauf des tages des tages wenn du mir im laufe des tages bringst wonach ich suche kaufe ich dir zu einem sehr großzügigen preis ab ein riesenpilz äh, ja meinetwegen ich wusste auch diese dinger sind wichtig für irgendwas Die sind immer irgendwie wichtig und da hinten sehe ich schon wieder was noch morgen noch mal vorbei da erinnert mich aber auch noch an was was wir noch mal machen können in diesem Part. Das Pokémon von dem Mann da hinten macht rund um die Uhr Faxen, während das hier drüben für seinen ob alles gibt. kannst du wirklich regnen lassen Bronzong. Ich habe Bronzong als Hut tragen. Hey, wo ist eigentlich dein Mund? Ich ruhig mit Bronzong. Warum kaufst du nicht einige Souvenirs der ja Antiken Städte? sind ziemlich wertvoll schließlich kommt man sie nur hier jetzt wirklich hier coole sachen zu kaufen aber dann steppe ich ja nur noch mehr gepäck mit mehr herum kapseln des angriff beim, Bauch, beim kochen kommt es auf die richtige temperatur an zu oder zu niedrig, jetzt kann ein gericht verderben ach was jetzt ruhig links jetzt ruhig rechts ich pass auf dass nichts anbringt nichts kleckst so. Leiter halt, hallo. Macht ihr denn hier? Was haben wir denn hier oben? Noch eine Leiter, die nach oben geht. Da ist natürlich jetzt hat nur ein Licht. Manchmal erkenne ich das nicht. Was machst du ja? Hast also du schon viele Makamba gefangen? Jetzt wollte ich eins gegen meinen Brivo tauschen. Ich habe das aber schon. Aber irgendwann da lag noch was. Ah. Irgendwann werde ich wahrscheinlich die ganzen Dinger machen Gift schock Das könnte doch was für Big Talk sein. Oder für jemand anderen, hoffentlich mal. Ein Teilmantel. Nicht schlecht. so kann ich hier nicht nee, kann das mir nicht aufrufen äh nein äh, gibt schock kann wahrscheinlich nur big tox lernen ne? ja Warte mal. Was? Äh, was hast du mal angriffskraft angriffskraft hast du ja ne ne spezialangriff hatte ich jetzt nicht so gedacht, so, dann mach mal hier Gift-Schock. Das glaube ich stärker als Säure. Ne? Und Säure ist viel schwächer. Ja, so nur zehn Benutzungen, aber was soll's natürlich wieder nur blöd, das nur du lernen kannst, aber okay. so ich noch die Leute herunter. und gucken wir mal Steinknochen wahrscheinlich auch für irgendwas wichtig sind ne so, und ich würde sagen den hopp den gehen wir uns noch dann die ganze Stadt hier abschließen damit ich hier Dreck damit ich in der nächsten Part hoffentlich schon die Arena ja versuchen kann hey daniro ist wegen eben noch mal, ich will wirklich nicht, dass der uns nur wegen meinen Kratzer bekommt. Aber wie schlecht ich das an? Ich habe keinen blassen Schimmer. Sich die eine Antwort auf die Frage, finde bleibt mir nichts anderes übrig als Stärke. Zwei dafür gibt es viele verschiedene Methoden. Das, wenn wir gegeneinander kämpfen, damit ich ein paar davon ausprobieren kann. So könnte ich ja noch mal so weit von klar, der mir noch am Ende ja so kommt. Und ich sagen, dann machen wir die Arena erst im übernächsten Part. So und ich will noch kurz zurück nach Claw city weil da gibt es noch was was ich mir abholen will und ja bevor ich da wieder vergesse machen wir jetzt schon mal dieser alte mann nämlich der uns irgendwie so dings gegeben hat so rocken steine immer irgendwie die dauer von sonntag und so ich hätte gerne er hat gesagt komm mal am nächsten tag noch mal vorbei oder so und wir haben nächsten tag also Gucken wir mal. Hm. Du, sagst junger Mann, darf ich dir etwas über das Wetter erzählen? Ja, aber sicher doch wunderbar. Äh, dann fange ich gleich an. Es werden als Kampf-Kampfes regnet. aber werden Attacken vom Typ Wasser stärker, Feuertanken gegen schwächer. stärker Stärke von Attacken wie Solar schreitet sich des nichts bedient sinkt. Attacken wie Synthese und Morgengrauen stellen weniger KP wieder her als üblich. Und Attacken mit Donner und akan treffen garantiert den dem dies als Geschenk dafür, dass du mir so gut zugehört hat Nassbocken. Ein ganzer Schöpf von Bienen. Komm doch bitte Peterbocken wieder. Gut. Ist aber damit noch nicht fertig? So, in der nächsten Folge gehen wir uns dann hopp. Und, ich weiß ich nicht. Können versuchen, noch ein paar Pokémon zu fangen. Weil ich habe so das Gefühl, wir sind voll unterlevelt für die nächste Arena. Deswegen fangen wir mal ein paar Pokémon. Ausnahmsweise, vielleicht in der Naturzone oder so. Und ja dann sage ich mal dankeschön fürs zuschauen ich hoffe euch hat der part gefallen und wir sehen uns hoffentlich wieder in der nächsten folge wieder dankeschön fürs zuschauen und tschüss